Subito ist zwar teurer als die Fernleihe, dafür aber garantiert schneller. Auf unserer Homepage unter Infos von A bis Z ist die Subito-Startseite verlinkt. Dort meldet sich Frau Schmidt erst einmal an. Um in die richtige Kundengruppe eingeordnet zu werden, gibt Alma Schmidt an, dass sie in Deutschland wohnt und die Dokumente für Forschung und Lehre an öffentlich finanzierten Einrichtungen benötigt. Studierende wählen Studium. Sie klickt Universität an und stimmt der Urheberrechtserklärung und den AGBs zu. Jetzt trägt Frau Schmidt ihre Daten ein. Als Studierender würde man hier seine Privatadresse angeben. Frau Schmidt tippt Würzburg in das Suchfeld und kann die Julius-Maximilians-Universität als Institution auswählen. Wir empfehlen die Belieferung per E-Mail, aber nicht alle Artikel dürfen so versendet werden. Frau Schmidt müsste in diesem Fall die zusätzliche Zeit für den Postweg mit einkalkulieren. Mit der Bestätigung, dass alle persönlichen Angaben korrekt sind, ist die Registrierung abgeschlossen.